Don't do this at home oder auf dem Camping. Dafür haben wir ein anderes Problem jetzt. Neue Woche und es beginnt direkt mit äh, einem Gasausfall. Ja. Die Gasflasche ist leer. Wir haben jetzt improvisiert. Wir haben ja diese kleine dabei. Für den, die haben wir aber nur diesen Aufsatz, so eine Outdoor-Kocher. Und jetzt haben wir den Aufsatz von unserem normalen Kocher <lacht> auf die Kiste so gelegt und dann den Topf da drauf gestellt. Ja? Funktioniert? Jetzt nur die Frage: Morgen ist Ostersonntag. Wo wir eine Gasflasche herkriegen? Vielleicht ja beim Camping. Vielleicht beim Camping. Hoffen wir es. Klappt's, Grillmaster? Jo. Sehr gut. Geht Zweites. Zweiter Topf verlappe. Zum Glück ist es nur Essen warm machen von gestern, jetzt da ewig Kartoffeln drauf kochen, wäre nicht so geschickt und wir stehen hier übrigens richtig schön direkt am Feld, hier hinter den Bambusen ist das Meer, wir stehen noch also an einer Straße und ab morgen geht's auf den Camping. Jawohl. Aber nicht, dass ihr jetzt irgendwie auch auf dumme Ideen kommt und irgendwelche Campingkocher umbaut zu irgendwas anderem. Don't do this at home, oder auf den Camping. Ja, nicht nachmachen. <lacht> nee, es ist auch nur, weil ich so dumm bin, oder ich bin den Adapter vergessen. Normal könnte ich den auch Anschluss schließen auf unsere ja. Kocher. Also das an, ich. Ja. Ist Es ist fertig. Aber den bin ich vergessen, deswegen jetzt... einfach. Jetzt Adapter mit einfach. Aber schau, es hat geklappt. Die Falafel sind mmh, schön angebraten. Lecker. Dann schnell, bevor es wieder kalt wird. Ja. Wir sind auf dem Campingplatz angekommen. Wir stehen hier jetzt schon den zweiten Tag oder so. Und es ist wieder richtig entspannt. Warme Dusche, abwaschen mit warmem Wasser und eine ganze Wanne voll. Und wir teilen uns hier einen Platz mit Kais' Schwester, mit Mann und Kids. Und es ist echt richtig schön, Zeit mit denen zu verbringen. Die Kids ja. zu sehen, die sind auch wieder so gewachsen. Ähm, ja, und wir genießen einfach die Zeit zusammen. Freitag kommen deine Eltern noch. Ja. Dann fast die ganze Familie zusammen. Und ja, wir freuen uns. Richtig schöne zu haben. Und du bist fleißig? was war's am Arbeiten? Ich hatte heute Morgen schon Kinderbetreuung. So, jetzt sind wir zwei Tage. Ja, schön, wir, wir spazieren in über den Camping und suchen uns die schönste Platz aus und du hast heute morgen sogar schon Müll eingesammelt mit denen genau ja wir haben Müllmann gespielt sehr gut und, das äh, finde ich ein gutes Spiel ja war, war sehr lustig <lacht> nee und es äh, ist was anderes aber richtig schön einfach echt die Zeit zu haben jetzt ja. und jetzt genießen wir gerade die Ruhe ja. weil die sind einkaufen gefahren kurz gut wenn kein Kindergeschrei da ist genau und da wird sie dann auch um das zu arbeiten ja. sehr gut und so stehen wir hier. Da vorne ist äh, das Waschhaus. Also sehr nah dran. Da steht Kai Schwester. Und da äh, stehen wir direkt. Und der Platz ist echt groß genug. Das ist echt sehr schön. Hier ist noch der Anhänger mit dem Surfmaterial von denen. Genau, und da hinten sind noch so Bunkerlos. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. So, du hast dich ähm, für deine Eltern schön gemacht. Ja, ist meine Mutter wichtig, dass ich gut aussieht? Also habe ich meinen Bart mal rasiert, weil der war übelst lang. Dass du nicht so verwahrlost aussiehst. Nee, weil meine Haare sind schon viel zu lang nach ihrem Geschmack, glaube ich. <lacht> <lacht> Und äh, dann ist zumindest der Bart kurz. Schön. Ja. Und da ist dir auch so wichtig, auch wieder... was ich von dir denke oder nur was deine Mutter denkt? Eigentlich ist mir gar nichts wichtig, ah, okay. was mhm. für mich denkt. Aber Oder das stimmt auch nicht, aber äh, <lacht> ich glaube. Du auch, schön das. Ja, ja, jetzt küssen ich äh, dich wieder lieber. Ja. Hm? Und Problem mit der Gasflasche ist übrigens gelöst. Gibt es hier auf dem Campingplatz ja. einfach, hier gibt es so einen Supermarkt, wo es auch Lebensmittel gibt. Da gab es die einfach. Das, das ist super, super an dieser Campinggas, weil die international die gibt es überall. Weil so eine deutsche Gasflasche hätte man hier nicht bekommen. Nee, die gibt man meistens auch nicht. Und die Anschlüsse von die ausländische passen nicht. Also schon ja. geschickt, dass man äh, etwas nimmt, was man dann auch überall in die unterschiedlichen Länder ja. findet. Und sind was teurer, aber dafür halt echt gut. Ja. Die dafür ja. haben wir ein anderes Problem jetzt. Was haben wir für ein Problem? ja Gestern Abend wir haben unsere Lichterkette Ach, oben angemacht. Dann wollten wir es wieder ausmachen abends. Dann Ach, ging das Licht nicht mehr aus. Schalter eigentlich. Ja und zwar kann man den das Licht nur mit dieser Fernbedienung an und ausschalten. Ja. anging Aha. Und als wir da saßen, war schon plötzlich so äh, Geblindet. geflackert, wo ich dachte, Ganz hey, hell. ich, ja. ich habe erst gar nicht gecheckt, dass es vom Bus kommt. Ich dachte erst draußen ist, ist ein, Blitz? Nee, ja. ein Blitz oder so, ja. weil es gestern auch den ganzen Tag geregnet hat. Ja, aber das hat das Ding gemacht. <lacht> Nach 15 Minuten hat es nochmal das so gemacht. Und in dem Moment, dass ich es ausschalten wollten, ging es gar nicht mehr. Ging okay, nichts mehr. Nee. Und ich habe das vermutet, das Blinken ist einfach ein Signal, Hey, äh, Batterie ist fast leer. Und Aber ja. das ist die These. Also ja, wir hoffen, dass es das äh, ist. Wir haben nur keine Batterie dafür, das, das gab es hier im Laden auch nicht, jetzt müssen wir da Batterien suchen. Ja. Jetzt haben wir einfach im Elektro Kai hat einfach die Sicherung rausgezogen, wo es jetzt rot blinkt oder ja. rot leuchtet. Und so konnten wir dann äh, im Dunkeln schlafen heute Nacht. Aber Weil die Sicherung, da läuft auch äh, der USB-Lader für ja, drüber. Für die Handys und so. Ja, das heißt, also der ist jetzt auch aus. Ja, deswegen, wir brauchen schon echt äh, irgendwie ein Batterium zu testen, ob es das auch wirklich ist. Ja, hoffentlich. Und ansonsten genießen wir einfach echt die Zeit hier mit der Family. Deshalb ähm, gibt es auch nicht so ganz so viel zu sehen. Nee. Ja. Man, Uns geht's es gut. Gemütlich. Wir hatten äh, jetzt gestern nur Regen, kalt, aber eine richtig geile Session. Genau, ganz unerwartet. Verwöhnt mit Welle also und Wind. ich ja. kenne die, hier die Bucht überhaupt nicht mit Welle. Also wenn, dann halt so ein bisschen vom Wind. Aber es lief eine richtig große, saubere Welle hier rein. Ey, wir waren voll erstaunt mit gutem Wind von ja. der Seite. Kai konnte Windsurfen, ich kiten. War mega. Ja, also man, manchmal muss man einfach das Glück auf seine Seite haben. Ich glaube, das ist ganz selten. Und auch äh, wenn man sich überwinden musste, weil es war echt kalt und frisch. Und, ah, aber ja. es war, das musste man einfach mitnehmen, weil das kriegt man hier, glaube ich, nicht so oft. Aber im Neo war es warm. Ja, und wir können danach heiß duschen. Ja. Das war auch sehr gut. <lacht> Guten Morgen. Es ist 7 Uhr. Und ich muss noch was leise reden, weil die meisten liegen ja noch aufs Bett. Ich laufe aber vor zum Wasser und äh, hüpfe ins Wasser. Das habe ich jetzt äh, die letzten Tage gemacht und es ist echt eine schöne Routine geworden. Dann bin ich direkt wach und das Gute ist, es ist ja eiskaltes Wasser, schön kalt. Aber das Gute ist, dass man danach äh, schön warm duschen kann. Und irgendwie ist es schön, um jetzt hier so die Tag zu starten. Also, ich nehme euch mal mit nach vorne. Heute ist etwas bewölkter. Ist nicht so schön wie die anderen Tage. Normal sieht man richtig gut die Berge da. Die sind dann noch richtig schwarz, aber sie sind ein bisschen Wolke bedeckt. Und die Sonne ist auch noch nicht da. Aber ja, so ist jeden Tag anders. Und ich startet gleich hier. Und ich bin jetzt trotzdem mal ins Wasser, auch wenn es wind ist. Und dann äh, freue ich mich danach auf die warme Dusche. Ich glaube, man muss hier einfach nicht so viel nachdenken. Einfach rein und sich vorstellen, dass es warm ist. Oh, you, Wuhu, herrlich, jetzt äh, bin ich echt wach und mir es schon echt gut, also alles brennt und äh, schon richtig kalt, also ich glaube es ist jetzt in Einschätzung, ob es wird so 13, 14 Grad sein das Wasser also das äh, spürt man auf jeden fall da kriegt man schock und jetzt freue ich mich umso mehr auf die duschen und dann schaue ich mal äh, ob geht schon wach ist Weil äh, dann ist danach eine routine und die ist noch besser ein kaffee oh. schatje, Hier komt de wekker. Zal ik een koffie maken? Ja, ga. Oké, okay, doe ik dat voor jou. Jetzt noch mal im Bett mit Kaffee, und mit mir. auch dabei wieder schön. Ja, ein bisschen umgekehrter Tagesstart für mich wieder zurück ins Bett. Oh, ach so. Aber also so ein Kaffee danach und schön noch mal im Bett kuscheln ist schon gemütlich. Gemütlich. Ja. Ich muss sagen, im Bett bleiben war auch gemütlich. Okay. Aber du wirst ja sehen, was du verpasst hast. Ja, das schaue ich jetzt, wenn ich schneide. Ja, du setzt dich jetzt, genau. Ja. Schneidest den Video. Und ähm, dass er wieder rechtzeitig online kommt genau. und dann würde ich nebenher ein bisschen arbeiten und dann... Äh, sitzen wir beide zum Arbeiten. Ja, nee, ich meine, da waren wir schon richtig produktiv. Ja, Morgens. das ist gut. Morgens direkt erledigen. Ja, und dann haben wir den Rest vom Tag... Frei. Frei. Das hört sich an. <lacht> <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall die Aufgaben schon erledigt. Ja, ja das ist gut. Gut. Also, also zum Wohl. Zum Wohl. Ich bin frisch geduscht. Ähm, wir waren auf dem Wasser. Ich war Kiten. Äh, Kai ist Windsurfen. Der Wind ist aber so böch. Er ist von richtig stark. Also ich war mit dem war kalt draußen, also sehr klein. Ähm, bis gar kein Wind. <lacht> Alles mit dabei. Äh, Deshalb hat Kai jetzt noch den Wind gepackt. Ähm, mir hat es gereicht. Ich habe mich schön warm abgeduscht. Bin sauber. Ähm, jetzt schaue ich aber mal, was Kai so treibt. Und ist hier einfach eine Riesenbucht, hier oben äh, an der Bucht des Rossers. Und dann sieht man hier die Berge, das sind die Pyrenäen. Und äh, dahinter ist Frankreich, also es ist nicht weit von der Grenze entfernt. Und dann geht es hier weiter. Und hier auf der anderen Seite, da vorne, am um Zipfel, da ist Lescala. ist echt schön. Und Kai ist hier noch schön am Fahren, der mit dem blauen Wing. Das macht dir mehr Spaß wie mit dem Windsurf. Let him know, I gotta let it know. Is she my white horse? She my medical. She like my baby mama. Know how to take care of me. Give my baby problems. You bummer regret everything. So I let it know, gotta let it know. Can't do the front door. I'll be ready for And if it's what you want, I'm gonna give it to you. I'm gonna give it to you. miss that smile. Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style. So something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned about myself. I <laughs> Äh, ich gehe mal zurück, weil mir wird es ein äh, bisschen frisch. Deshalb war ich auf dem Weg zurück. Vielleicht fange ich schon an zu kochen. Dass wir dann auch direkt essen können, weil der Hunger ist auch schon ziemlich groß. Na, zu früh gesagt. Äh, jetzt kommt er gerade raus. Da warte ich doch noch und helfe ihm zurücktragen. Danach Spaß aus noch. Ja, viel schön. Hat auch jetzt äh, zugenommen nochmal. Ja, Hat zugenommen. Windwürfel äh, wäre jetzt auch besser, aber... Ja. Ja. Nee, war schön. Hast Spaß gehabt. Ja, jetzt freue ich mich auf die warme Dusche. Uh, ja, und essen, denke ich. Ja. Der Rest von der Family ist schon. Oh, Wir essen okay. separat einfach. Okay. Gut. Wir haben noch Reste auch von gestern. Ja. Willst du den Wink dran Mach ich. Du hast Glück gehabt, ich wollte gerade zurückgehen eigentlich, weil ich dachte ja, du findest kein Ende, ich hab's kalt bekommen. Hast du doch Glück, dass ich noch da bin, dass ich, ich dir helfen schon. Ich kann dachte mit ich Tragen. Schon. Ich dachte, jetzt Musik weil sonst. Hast du mich stehen sehen, aber? Ja. Okay. Dein Handtuch ist aufgefallen, den orange Handtuch. Auf meinem Kopf, ja. <lacht> Hier wird der Salat geschippt und dann haben wir einen voller Teller. Lecker. Lecker, ja, wieder. Aber. Was war um es zu essen? Nach einer Surf-Session, du warst kurz mit der Kite raus, ich mit der Wing. Und erst mit dem Wind, habe ich mir erzählt. Ah ja. Das ist alles bis nichts war der Wind. Nee. Aber du meintest, es wurde besser noch. Es wurde danach besser, aber ich war mit Wing raus, war aber auch gut. Und nach so einer Surf-Session ist äh, die Magen hungrig, also die knurrt. Ja. Ähm, ich habe schon echt Bock zu essen. Ich auch, sieht auch echt gut aus. Ja. Variiert. Und, ähm, das lassen wir uns gut gehen. Und Macht ihr das auch? Ja. Daheim? Genießt den Sonntag, wenn ihr das am Sonntag schaut. Das und stimmt äh, es auch nicht. Ähm, Kommt gut wieder in die nächste Woche. Genau. Dann machen wir das auch. Das Campingleben geht weiter. Ja. Wir sind noch eine Woche auf dem Camping und dann geht es uns auch wieder weiter. Ja. Macht's gut. Bis dahin. Dach, Dach. Doei, doei. baby stresses all around us these high ceilings and i need a baby pressure it make diamonds i won't steal it baby silent baby hurts to see you crying. know you trying